Herzlich willkommen zur neunten Vorlesung Organische Chemie für Nebenfächler. Heute schauen wir uns an, welche Chemie an Carbonsäuren, also an coh gruppen möglich ist und wie wir aus diesen äh, Carbonsäuren einige der stärksten Polymere weltweit herstellen können. Die funktionelle Gruppe von einer Carbonsäure wird die Carboxylgruppe genannt und mit äh, COOH abgekürzt. In unseren Carbonsäuren haben wir darüber hinaus noch einen Alkyl- oder Arylrest. Das heißt also für die Alkyl-Carbonsäuren wäre die homologe Reihe dann dementsprechend der Formel CnH2n 1COOH. Bei der Positionsbezeichnung zählen wir zwar bei dem Carboxylkohlenstoff mit 1, 2, 3, 4, 5 Los, aber die Bezeichnung der Kohlenstoffe fängt mit Alpha beim zweiten Kohlenstoff an und geht dann mit Beta, Gamma, Delta und so weiter bis Omega weiter. Zur Nomenklatur nochmal, kurzer Satz. Ja, also in diesem Fall bezeichnen wir die Carbonsäuren mit dem Alkan, also der Alkankette plus dem Anhängsel Säure. Das heißt also in diesem Fall Methansäure, auch Ameisensäure genannt, da sie auch die Hauptverteidigungswaffe von Ameisen ist und tatsächlich in früheren Zeiten aus Ameisen destilliert wurde. Beispiel für Carbonsäuren haben Sie hier nochmal in der logischen homologen Reihe unserer Monocarbonsäuren. Die Ameisensäure hatten wir ja bereits angesprochen, mit einer Kettenlänge von einem Kohlenstoffatom. Der Siedepunkt ist bei 101 Grad und die Ameisensäure ist auch eine starke Säure mit einem relativ niedrigen PKA-Wert. Nächst höher in der Kettenlänge haben wir die Ethansäure oder Essigsäure. Hier steigt der Siedepunkt ein wenig. Und wir sehen auch, dass, die, dass diese Essigsäure auch weiterhin sauer ist. Ja, nicht ganz so sauer wie die Methansäure, aber trotzdem natürlich eine Säure. Bei der Propansäure oder der Propionsäure haben wir drei Kohlenstoffe innerhalb dieser Kette. Einen etwas höheren Siedepunkt wieder durch die Van der Waals Interaktion, die wir aus der Kette heraus erhalten ähm, an der ähm, Acidität, also an der Säure, äh, an dem PKa-Wert ändert sich jetzt nicht mehr so viel. Ähm, Buttersäure, ja ein fürchterlicher Stinker mit vier Kohlenstoffen. Ähm, oder die Butansäure, da haben wir auch wieder einen etwas höheren Siedepunkt von 164 ähm, und einen PKa-Wert von 4,8. Ähm, erhöhen wir diese Kettenlängen immer weiter, hier zum Beispiel mit 16 Kohlenstoffen bei der Hexadecansäure oder Palmitinsäure sehen wir einen Abfall des Siedepunktes. Ja, hier benehmen sich diese, hier dominieren die dispersiven Interaktionen der Alkanketten und die sind eben nicht so direktional wie der jetzt vergleichsweise kleine Carboxylrest. Carboxyl ja, bei der Oktadekansäure oder Stearinsäure sehen wir einen ähnlichen Trend. Auch hier ist der Siedepunkt wieder bei 70 Grad ähm, bei einer Kettenlänge von 18. Carbonsäuren können ebenfalls als Mehrfachcarbonsäuren in ungesättigten oder aromatischen Systemen vorliegen. Hier haben Sie ein paar Beispiele, sowohl die Maleinsäure, ja, also in der Cis-Konfiguration der Carbonsäuregruppen oder der Zusammen- oder Z-Form und die Fumasäure in einer Trans-Konfiguration der Carbonsäuregruppen in der Entgegen- oder E-Form. Analog dazu haben sich hier nochmal eine Zusammenstellung der Benzoesäure, ja mit einem aromatischen Rest, ähm, die Salicylsäure mit einer zusätzlichen OH-Gruppe hier an dem Aromaten und die Phtalsäure, bei der sich hier zwei Carbonsäuregruppen unmittelbar äh, nebeneinander stehen haben. Ungesättigte Carbonsäuren sind insbesondere wichtig als sogenannte Fettsäuren. Ja, Fettsäuren, das sind langkettige Monokarbonsäuren mit 16 oder mehr Kohlenstoffatomen in diesen meist unverzweigten Kohlenstoffketten. Von ungesättigten Fettsäuren sprechen wir dann, wenn wir eine oder mehrere Doppelbindungen innerhalb dieser, dieser Kohlenstoffketten vorliegen haben. Ja, viele dieser mehrfach ungesättigten Fettsäuren können vom Körper auch nicht hergestellt werden, ja, werden deswegen auch als essentielle Fettsäuren bezeichnet und gelangen dann mittels Nahrungsaufnahme in den Körper. Ja, einige dieser Fettsäuren kann der Mensch auch aus äh, essentiellen Fettsäuren selber herstellen. Ja, das sind also dann semi-essentielle Fettsäuren. Ähm, hier haben wir ein paar Beispiele davon. Hier zum Beispiel die Ölsäure, also das cis-9-Octadecen-Säure. Äh, oder hier die Linolsäure mit zwei ähm, Doppelbindungen oder die Linolensäure mit drei Doppelbindungen. Ja, die beiden hier sind auch essentielle Fettsäuren. Da ähm, die Biolo Biologie insbesondere mit unseren äh, IUPAC-Namen nicht so viel anfangen kann, gibt es noch ein paar biochemische Kurzbezeichnungen für diese ungesättigten Fettsäuren hier. Und die haben Sie hier, ja, das sieht, das sieht zwar auch nicht gerade schöner aus, ähm, äh, beinhaltet aber folgende Informationen. Wir haben jeweils 18 Kohlenstoffatome in dieser Fettsäure, eine Doppelbindung, und diese Doppelbindung befindet sich am 9. Kohlenstoff innerhalb der Kette. Für, das, für die Linosäure oder die Linolinsäure dementsprechend 18 Kohlenstoffe, zwei Doppelbindungen. Und, äh, jeweils in 9er und 12er Position und bei der Linolensäure 18 Kohlenstoffe, drei Doppelbindungen in jeweils 9er, 12er und 15er Position. Hier noch ein paar Beispiele von mehrfach funktionalen Carbonsäuren. Äh, ganz links oben sehen Sie äh, die äh, alpha hydroxycarbonsäure das sind äh, äh, also Stoffe, mit einer Carbonsäuregruppe und mindestens einer OH-Gruppe. Die Hydroxycarbonsäuren finden Sie als Alpha oder Beta oder weitere Hydroxycarbonsäure, insbesondere in Früchten, ja, also in, in, in als Apfelsäure oder Zitronensäure und so weiter. Hier eine Alpha-Ketokarbonsäure, das ist in diesem Fall haben wir noch eine Ketogruppe hier drin. Die Aminosäuren haben wir bereits mehrfach angesprochen, hier jeweils als Alpha- und Beta-Aminosäure. In diesem Fall ist dann unsere, unser Amin jeweils entweder am Alpha-Kohlenstoff oder am Beta-Kohlenstoff innerhalb der Kohlenstoffkette verortet. Hier noch die Glycerinsäure oder das Glycerat oder die, äh, die, die Gamma-Aminobuttersäure oder GABA, die bestimmt auch mehrfach besonders in der Biologie begegnen wird. Hier haben Sie noch ein paar Beispiele von diesen Hydroxycarbonsäuren, die wir eben eingesprochen haben: hier das Malat oder die Äpfelsäure, das Tartrat oder die Weinsäure, das Citrat oder die Zitronensäure und das Isozitrat oder die Isozitronensäure. Alles mehrfach funktionalisierte Carbonsäuren. Schauen wir uns mal die Chemie unserer Carbonsäuren etwas genauer an. Also wie wir schon sagten, wie der Name schon suggeriert, sind das natürlich saure Substanzen. Das heißt, die können ein Proton irgendwie abgeben. Ja, so hier ist, unser, ist unsere Base ein Wasser. Das heißt also, Sie können hier Ihre Carbonsäure deprotonieren. Ja, das Wasser nimmt ein Proton auf und Sie erhalten ein saures Proton an ihrem Wasser, also ein H3O, und ein Carboxylat-Ion, ja, also ein Carbonsäure-Anion. Dieses Carboxylat-Ion ja, hat jetzt auch zwei Mesomere, ja, zwei Mesomere-Grenzstrukturen, in denen Sie diese negative Ladung des Carboxylats zwischen den beiden CO-Gruppen verteilen können. Und das Ganze funktioniert natürlich auch genauso andersrum. Das heißt also, die negative Ladung hier ist über das, äh, über das gesamte Carboxylat-Ion verteilt, ja. Ähm dieses Carboxylat ähm, äh, können Sie jetzt natürlich äh, mittels, mittels Basen besonders gut bilden. Ja, das heißt, hier in diesem Fall haben wir Natriumhydroxid, eine starke Base und unsere Carbonsäure. Das heißt, Sie deprotonieren, ähm, äh, Sie deprotonieren Ihre Carbonsäure, ja, bilden also aus der Base Ihr Wasser und ähm, das Natrium-Plus- und das Carboxylat-Ion, Bilden zusammen ein Carboxylatsalz. Ähm, mittels einer stärkeren Säure, wie zum Beispiel hier der Schwefelsäure, können Sie natürlich dieses Salz äh, reprotonieren. Ja, das heißt, in diesem Fall erhalten Sie Ihre Karbonsäure zurück und das entsprechende Natriumsalz Ihrer Säure. Gehen wir nun von unserer Carbonsäure Richtung Carboxylat, also zu dem Anion, haben, äh, bekommen wir Substanzen mit äh, teilweise gewöhnungsbedürftigen äh, trivialen namen hier nochmal eine, eine Aufstellung der wichtigsten. Ähm, wenn wir also die Ameisensäure oder Methansäure deprotonieren, formen wir das Formiat, ja, äh, diese, diese dieser Präfix hier äh, führt von dem lateinischen Namen für Ameisen her. Ja. Äh, bei der Essigsäure oder der Ethansäure formen sie das Acetat. Von der Propionsäure oder Propansäure ausgehend nee, formen sie das Propionat. Ja, und die Butansäure formt das Butyrat, Ölsäure, das Oleat und so weiter. Das heißt, Sie merken schon, bei der Deprotonierung unserer Säure formen wir ein Art-Äquivalent, ja, also hier Oxalsäure, Oxalat, Phtalsäure, Phtalat und so weiter. Die Stärke des sauren Charakters oder die Azidität unserer Carbonsäure können wir beeinflussen, indem wir uns die induktiven Effekte der unmittelbar an der Carbonsäure hängenden Substituenten am Alpha-Kohlenstoff ein bisschen angucken. Hier in diesem Fall haben wir am Alpha-Kohlenstoff einen Chlor-Substituenten. Und Sie wissen ja, Chlor ist ein elektronegatives Element. Wir haben also einen negativen, induktiven Effekt des Chloratoms. Das heißt also, wenn wir von der Essigsäure ausgehen, ja, so haben wir eine ja, relativ starke Säure mit einem PKA-Wert von 4,8%. Schauen wir uns mal die Chloressigsäure an, sehen wir, aha, der pKa-Wert verringert sich auf 2,9, ja, das heißt also, wir haben einen Elektronenzug in diese in Richtung Chloratom, ja, wie hier abgebildet. Das heißt, es ist umso leichter unser Proton hier abzuspalten. Bei der Trichloressigsäure, ja, also mit drei Chloren Chlor-Substituenten am Alpha-Kohlenstoff ist der Effekt besonders, äh, besonders äh, deutlich zu spüren. Ja, also hier haben wir ein PKA-Wert von 0,7, trichlor ist also eine sehr starke Säure. Äh, die Position dieses, äh, dieses Substituenten ist auch wichtig, wie wir schon sagten, ist der Effekt, äh, äh, ist der Effekt äh, nur dann besonders spürbar, wenn, wenn diese Carbonsäuregruppe auch unmittelbar ja, dieses, diesen, diese, diesen Substituenten sieht. Das heißt, hier haben wir die Propionsäure mit einem, mit einem pka wert von 4,9 äh, hängt dieser elektronegative Substituent mit dem Minus-I-Effekt direkt am Alpha-Kohlenstoff hier in der Alpha-Chlor-Propionsäure haben wir einen ähnlichen Effekt wie auch bei der Essigsäure also der saure Charakter nimmt zu in Beta-Position ist dieser induktive Effekt auf die Kar auf die Carbonsäuregruppe äh, ähm, nicht, mehr, nicht mehr so stark zu spüren. Ja? Das heißt also hier bei der beta haben wir einen annähernd gleichen PKA-Wert wie bei der Propionsäure selbst. Unsere Carbonsäuren können auch zu einer Reaktion mit nukleophilen Reagenzien gebrannt, äh, gebracht werden. Ja, so hier oben sehen Sie äh, so, eine, so ein Gleichgewicht zwischen einer Säure und einem Alkohol und die können wir jetzt verästern. Ja, Sie erinnern sich, das hier ist unser Ester, also unsere, äh, unsere, so unsere Säuregruppe hier und unsere, unser Alkoholsubstituent hier und Wasser. Das Ganze können Sie jetzt ebenfalls auflösen, ja, das heißt also, die Spaltung eines Esters äh, mittels äh, Wasser ist die Hydrolyse zu einer Säure und einem Alkohol. Ja? Das heißt also, das allgemeine Reaktivitätsprinzip hier ist, dass wir einen nukleophilen Angriff auf dieses Kohlenstoff der Carbonsäuregruppe haben und eine, ähm, eine Abgangsgruppe X abspalten. Allerdings, wir erinnern uns, ja, äh, das Carboxylat-Anion selber, ist natürlich äh, für, so eine, für so einen nukleophilen Angriff nicht mehr geeignet. Ja? Denn hier haben Sie äh, natürlich sehr viel ähm, äh, Elektronendichte. Das heißt, also, wenn Sie jetzt noch mehr Elektronendichte hier reinpacken wollen, wird das Ganze nicht so, nicht so funktionieren. Das heißt also, äh, ein direkter Angriff eines Nukleophils, besonders wenn er basisch ist, auf unsere Carbonsäure wird nicht passieren. Ja, in diesem Fall ist es viel wahrscheinlicher, dass die Säure hier zum Beispiel den Alkohol einfach protoniert. Das heißt also, wir müssen die Carbonsäure erst aktivieren, bevor wir einen nukleophilen Angriff auf diesen Kohlenstoff hier vornehmen können. Und das geht zum Beispiel mittels Protonierung. Ja? Spielen wir das Ganze mal am Beispiel der Verästerung von Carbonsäuren durch. Das heißt, wir gucken uns diese Reaktion an. Säure plus Alkohol verästern wir zu unserem Ester und zu Wasser. Das Ganze muss in einer starken Säure passieren, also in einer stärkeren Säure, als es unsere Carbonsäure ist. Und in einem ersten Schritt haben wir die Protonierung unserer Carbonsäure. So, dann haben wir diesen Fall hier geschaffen. Ja, das heißt, jetzt... Haben, ähm, haben wir hier ähm, eine positive Ladung in unserem Sauerstoff ähm, und wir können jetzt auch einen, einen nukleophilen Angriff auf dieses planare SP2 hybridisierte Kohlenstoffatom durchführen. So, Jetzt haben Sie hier Ihren Übergangszustand, ja, also einen sp3-hybridisierten Kohlenstoff und können jetzt äh, zum, also durch Protonenschiff unseren unsere neuen Alkoholsubstituenten hier deprotonieren und diese OH-Gruppe, eine dieser OH-Gruppen reprotonieren. Ja. Das kann zum Beispiel durch, durch ein weiteres Alkoholmolekül erfolgen. Oder durch, eine, durch ein Wasser. Endeffekt ist, dass wir diesen Protonenshift haben und hier wieder eine dieser OH-Gruppen durch Protonierung in eine gute Abgangsgruppe, nämlich unser H2O, verwandeln. Ja, sie eliminieren also ihre, ihr, ihr Wasser als Abgangsgruppe und können dann auch ihren Ester in einem letzten Schritt deprotonieren und erhalten damit also die vollständige Verästerung. So eine Verästerung, wie wir sie gerade eben gesehen haben, funktioniert natürlich besonders gut, wenn sich die OH-Gruppe und die Carbonsäuregruppe in unmittelbarer Nähe voneinander befinden, nämlich innerhalb eines Moleküls. An diesem Beispiel von zyklischen Estern. Ja, das heißt, hier in diesem Fall haben wir die Gamma-Hydroxybutansäure ja, das heißt, Sie haben hier Ihre Carbonsäuregruppe und an, in Gamma-Position dieser Kette Ihre OH-Gruppe. Das heißt, hier können Sie sich vorstellen, ja, dass es zu einem intramolekularen ähm, Angriff auf die coh gruppe auf diese, diesen Kohlenstoff hier kommen kann und dass wir unter Elimination von Wasser, diese Hydroxysäure verästern zu einem ringförmigen gamma lacton Analog das gleiche auch hier bei der delta hydroxypentansäure Das heißt, hier haben Sie in Delta-Position Ihre OH-Gruppe. Ja, Der Ring ist also nochmal also noch ein bisschen entspannter als beim 5-Ring. Wir haben hier einen 6-Ring und erzeugen dadurch durch intramolekulare intramolek Verästerung unser Delta-Lakton. Kondensieren zwei Carbonsäuregruppen miteinander unter Abspaltung von Wasser, ja, dann erhalten wir ein Carbonsäureanhydrid. Ja, Anhydrid, ja, wir haben also ein Wasser eliminiert. Hier sehen Sie das als Beispiel, ja, zwischen zwei Molekülen spalten wir, zumindest formell gesehen, ein Wasser ab ja und erhalten dadurch hier unser Carbonsäureanhydrit. Ja, zwischen zwei Molekülen äh, erfordert das allerdings sehr drastische Bedingungen. Ja, darauf gehen wir noch ein bisschen genauer ein im weiteren Verlauf. Als Beispiele haben Sie hier ähm, das Essigsäureanhydrid oder das äh, Acetanhydrit, ja, hier aus Essigsäure, aus zwei Essigsäuren. Ähm, hier haben wir das Phtalsäureanhydrit. Ja, Sie erinnern sich an die Phthalsäure von ein paar die wir gerade vor ein paar wenigen Folien gesehen haben. Das heißt, hier hätten wir normalerweise hier zwei Carbonsäuregruppen in unmittelbarer Nähe zueinander. Das heißt, auch hier können wir zwischen diesen beiden Carbonsäuregruppen ein Wasser eliminieren und dadurch unser Phthalsäureanhydrid bilden. Und das gleiche haben Sie hier bei dem Malleinsäureanhydrid. Zyklische carbonsäure Anhydride sind also deutlich einfacher zu bilden und das liegt natürlich daran, wie wir schon gerade eben erwähnt haben, weil sich diese beiden Carbonsäuregruppen in unmittelbarer Nähe zueinander befinden. Ja? Das heißt also, die Abspaltung von Wasser ähm, braucht immer noch relativ hohe Temperaturen, 150 Grad Celsius, ja, aber ähm, wir müssen, ähm, es müssen sich nicht mehr zwei verschiedene Spezies finden. Ja? sondern nur zwei funktionelle Gruppen innerhalb eines Moleküls in der richtigen Konfiguration zueinander stehen. Ähm, hier sehen Sie das Ganze für die Maleinsäure. Ja, das heißt, also hier haben wir die Carbonsäuregruppen Cis zueinander, ja, also in der Z-Konfiguration. Hier passiert das besonders leicht. Ähm, aber auch bei der Fumarsäure können wir durch Heizen... Diese, diese Doppelbindung innerhalb dieses äh, komplett durchkonjugierten Systems verlagern, somit also freie Rotation um diese Kohlenstoff-Kohlenstoffbindung erhalten äh, und dadurch auch die FUMA-Säure äh, von der Z-Konfiguration in die E-Konfiguration äh, versetzen und können dann ebenfalls ja, durch äh, durch Elimination von Wasser, unser Maleinsäureanhydrid erhalten. Sie erinnern sich an Folie 10. Ein nukleophiler Angriff an einem Carboxylat ist nicht möglich. Da mussten wir die Carbonsäure durch mittels einer stärkeren Säure erst aktivieren. Bei Carbonsäureanhydriden haben wir kein saures Proton mehr in unseren COOH-Gruppen. Wir haben ja das Wasser bereits eliminiert. Also ist hier auch ein nukleophiler Angriff deutlich einfacher. Ja, das heißt also unsere carbonsäure können relativ leicht mit Nukleophilen durchreagieren. Ja, hier zwei Beispielreaktionen, einmal mit Alkoholen. Ja, in dem Fall kann unser Alkohol äh, an einem dieser SP2-hybridisierten Kohlenstoffe direkt angreifen. Und wir bilden dann nach Deprotonierung unseres neuen Substituenten eine Essigsäure, äh, einen Essigsäure-Ester, oder und unsere Essigsäure. Ja, das heißt, wir können uns jetzt ein, eins der Kohlenstoffe an unserem Carbonsäureanhydrid aussuchen. Ich nehme mal hier das rechte. Wir bilden dann ähm, an dem rechten Kohlenstoff unser ähm, ja, sp3 hybridisiertes äh, addukt ja und können dann dementsprechend wenn diese negative ladung von diesem sauerstoff wieder zurückkommt in das system sich verlagert ja dann dementsprechend hier unser carboxylat rauskicken ähm, das das, das rausgekickte Kapuskulat wäre äh, dann nach der Reprotonierung unsere Essigsäure und wir hätten hier unseren Essigsäure Ester als Produkt. Das gleiche funktioniert natürlich auch mit Wasser. Ja. Auch hier haben wir ein, ein Nukleophil, das heißt also das Wasser hat ähm, am Sauerstoff zwei Elektronenpaare zur Verfügung, die, sie, die dann auch hier direkt an einem der Kohlenstoffe angreifen können. Ja. Und als Produkt erhalten Sie dann zweimal die Essigsäure. Auch hier wieder in einem ersten Schritt die Addition des Wassers an unser an unseren sp2-hybridisierten Kohlenstoff, ja, die Bildung eines sp3-hybridisierten Übergangszustands und dann die Hydrolyse unseres Carbonsäureanhydrids. Und als Produkt dementsprechend also zweimal die Essigsäure. Carbonsäureanhydride, sowohl Zwischenmolekülen als auch äh, intramolekular-zyklisch, können gebildet werden aus zwei Carbonsäure-Derivaten. Ja, also hier in diesem Fall haben wir unser Natriumcarbon hier links und ein Carbonsäurechlorid. Ja, das heißt also hier haben wir jetzt zwei elektronegative Substituenten an diesem SP2-hybridisierten Kohlenstoff. Einmal das Chlor und einmal den Sauerstoff. Das heißt also, diese Komponente hier wird als elektrophil reagieren. Zum anderen haben wir hier unser Carboxylat-Ion, ja, also viel Elektronendichte hier an, diesem, an dieser Carboxylat-Gruppe. Das wird sich als nukleophil verhalten. Und jetzt können Sie auch unmittelbar einen Angriff auf dieses sp2-hybridisierte delta-positive Kohlenstoff direkt durchführen. Sie bilden hier diesen Übergangszustand ja, mit äh, einer negativen Ladung auf einem der Sauerstoffe und jetzt kann diese Ladung wieder zurückkommen. Sie können also ihr, ihr, Ihre Kohlenstoff-Sauerstoff-Doppelbindung ähm, äh, ähm, neu formen und jetzt müssen Sie entscheiden, was die bessere Abgangsgruppe ist. In diesem Fall wäre es das Chlorid. Das Chlorid kann dann mit unserem Natrium plus äh, als äh, Natriumchlorid äh, eliminiert werden, je nach Lösemittel, und sie haben dann als Endprodukt ihr Carbonsäureanhydrid geschaffen. Wie wir auf der letzten Folie gesehen haben, sind also Carbonsäurechloride sehr nützlich für die weitere Umsetzung von äh, Carbonsäure-Derivaten mit Nukleophilen. Wie machen wir diese Dinger? Ja, das geht das äh, bei der Darstellung ähm, aus Carbonsäuren und weiteren anorganischen Säurechloriden. Ja, also hier nur als Beispiel. Wir nehmen eine, ähm, eine Carbonsäure und unser Thionylchlorid, unser Sockel 2, und können daraus ein Carbonsäurechlorid äh, formen, ja, und äh, als Nebenprodukte erhalten wir HCl, also unsere Salzsäure, und Schwefeldioxidgas. Ähm, wie geht das im Detail vor sich, äh, sehen wir hier unten. Wir bekommen also ein Delta, ähm, unser, unsere Carbonsäure verhält sich als Nukleophil und greift an diesem Schwefel des Thionylchlorids an. Dabei eliminieren wir eine, einen der Chlorsubstituenten. Diesen Fall sehen Sie jetzt hier unten. Ja, das heißt, wir haben jetzt wieder ein Chlorid, was erneut einen Angriff auf diesen Kohlenstoff, der jetzt nun von vielen, ähm, von vielen Substituenten äh, die Elektronendichte wegziehen, umgeben ist. was ich hier in rot eingekreist habe, das SO2, da sollte sie von der Form her an unser CO2, also unser Kohlenstoffdioxid erinnern, ja, also auch Schwefeldioxid ist ein Gas und wird hier eliminiert, sobald das Chlorid an diesem, K äh, an diesem Kohlenstoff angegriffen hat. Ja, also als Nebenprodukt bei der Eliminierung von diesem SO2 als Gas erhalten wir noch ein weiteres Chlorid. Dieses kann jetzt unser ähm, Carbonsäurechlorid äh, deprotonieren und wir erhalten unsere fertigen Produkte. Also insgesamt ja, aus einer Säure und unserem Sockel 2 erhalten wir ein Säurechlorid, HCl und Schwefeldioxid. Diesen Teil müssen Sie sich merken. Aus Essigsäure erhält man also ein Acetylchlorid, ja, aus der Benzoesäure ein Benzoylchlorid. Ja, als äh, weitere anorganische Säurechloride zur Herstellung von Carbonsäurechloriden können Sie nicht nur das Sockel 2 verwenden, sondern auch das Phosphortrichlorid, ja, das Phosphorylchlorid oder das Phosphorpentachlorid, ja, die ähm, alle im Prinzip äh, Lieferanten von diesem Cl-Äquivalent sind. Bei der Umsetzung von Carbonsäuren mit Haliden erhalten wir unsere Carbonsäurehalide. Ja, so wie wir auf der letzten Folie gesehen haben, bei der Umsetzung mit Chlorid bekommen wir Carbonsäurechloride. Ja, das heißt, bei der Umsetzung von Carbonsäure mit Aminen erhalten wir Carbonsäureamide. Ja, hier sehen Sie ein paar von diesen, von diesen Carbonsäureamiden. Hier ein primäres Amid, ja, das heißt hier in diesem Fall haben wir eine NH2-Gruppe. Ähm, äh, hier äh, ein sekundäres Amid, ja, hierbei haben wir einen weiteren Alkyl- oder Aryl-Substituenten am Stickstoff. Und ein tertiäres Amid mit zwei Alkyl- oder Aryl-Substituenten. Ja, als Beispiele hier noch das Methansäureamid oder das Formamid. Ja, aus der Methansäure oder Ameisensäure Säure hergestellt. Ähm, hier das N-Methyl-Methansäureamid oder Methylformamid und das Dimethylformamid oder DMF, ja, ein gebräuchliches Lösemittel. Wie werden solche Carbonsäureamide hergestellt? Naja, formal müssten wir eigentlich nur einen nukleophilen Angriff eines Amins auf eine Carbonsäure haben ja, und äh, wir würden dann unter Kondensation, also unter Abspaltung von H2O, ein Carbonsäureamin bilden. Aber Sie wissen bereits, ja, so einfach wird das Ganze nicht funktionieren, wie wir vor einigen Folien besprochen haben. Das hier ist ein saures Proton, ja, das heißt also, ähm, die Carbonsäure würde das basische Amin einfach nur protonieren. Und die Reaktion ist tot. Ja? Das heißt, wir haben hier äh, unser Carbonyl-Ion. Ja? Und äh, das, ist, das ist also als äh, Elektrophil inaktiv. Denn wir haben hier diese Verteilung ähm, der negativen Ladung über diese gesamte, diese gesamte Gruppe, wie wir schon gesehen haben. Und wir haben hier unsere Proton unser protoniertes Amin. Ja? Also das verhält sich nicht mehr nukleophil. Wir haben hier kein verfügbares. Stickstoff äh, freies Elektronenpaar mehr. Ja, das ist nämlich protoniert. Das heißt, also, das wird sich auch nicht mehr als Nukleophil verhalten. Ja, die Lösung dazu ist natürlich, wir müssen statt mit einer Carbonsäure mit einem Carbonsäurechlorid arbeiten. Ja, wie man die herstellt, haben wir gerade gesehen. Easy peasy, lemon squeezy. Ja, also wir haben jetzt hier unser Carbonsäurechlorid mit einer delta-positiven mit einem Delta-positiven SB2-hybridisierten Kohlenstoff, der natürlich für eine nukleophile Substitution zur Verfügung steht. Ja, das heißt also hier auf diese Art und Weise eliminieren sie HCl ja, und erhalten auf diese Art und Weise auch ihr Amid. Ja, diese, diese Reaktion läuft also ganz prima mit primären und sekundären Aminen ab. Amide können Sie nicht nur mit Säurehaliden herstellen, ja, so in dem Fall, dass hier dieser X-Substituent ein Halogen wäre, ja, also ein Carbonsäurehalogenid, -Halogen sondern ebenfalls, wenn das X eine andere gute Abgangsgruppe ist, ja, zum Beispiel ein Carbonsäureanhydrid. In diesem Fall ist X hier dieses Carbonsäureanhydrid und wenn Sie das natürlich bei einem nukleophilen Angriff eliminieren, erhalten Sie hier Carboxylat, also auch eine sehr stabile und sehr gute Abgangsgruppe. Das heißt, also die formelle, der formelle Ablauf seiner Synthese wäre hier unser, unser Carbonsäurehalogenid oder Carbonsäureanhydrid, ein nukleophiles Amin. Ja, und bei der Kondensation würde unser, unsere Abgangsgruppe protoniert äh, werden und äh, abgehen. Und wir erhielten hier unser Carbonsäureamid. Ja, Beispiele dafür sind äh, hier äh, die Reaktion von äh, Acetanhydrid und Anilin. Ja, hier haben wir wieder äh, delta-positive SP2-hybridisierte Kohlenstoffe. An unserem Az-Anhydrit und unser Anilin hat hier sein freies Elektronenpaar zur Verfügung. Das heißt also, Sie können jetzt sich jetzt aussuchen, wo dieser Angriff jetzt stattfindet, an diesem Kohlenstoff oder an diesem Kohlenstoff. Und Sie erhalten dann dementsprechend nach der, nach der Protonierung und Reprotonierung Ihr Az-Anilit und eine Essigsäure. Analog zu unseren zyklischen Estern, die wir schon vorher besprochen haben, also zu unseren Laktonen, können wir auch zyklische Carbonsäureamide bilden, also sogenannte Laktame. Ja, hier haben sie eine Aufstellung von mehreren längerkettigen Aminosäuren. Ja, also Aminopropansäure, hier die Aminobuttersäure, Aminovaleriansäure und Aminocapronsäure. Und in diesen Fällen haben sie äh, hier vorne ihre Carbonsäure und in terminaler Position ihr Amin. Das heißt unter Abspaltung von Wasser, ja, also bei einer Kondensation, erhalten sie hier ihr Beta-Lactam aus der Aminobuttersäure ihr, äh, ihr Gamma-Lactam aus der Delta-Aminovaleriansäure ein Delta-Lactam und äh, aus der epsilon ihr Epsilon-Lactam. Lactame und Imide spielen insbesondere in der Natur äh, wichtige Rollen. Hier haben Sie äh, zum Beispiel die Glutarsäure, die sie in Zuckerrüben vorfinden. Ja, durch, äh, durch Aminierung erhalten sie hier Glutamid. Ja, Derivate dieses Glutamids äh, sind äh, äh, als Medikamente im Einsatz bei der Bekämpfung von Knochenmarkserkrankungen wie zum Beispiel dem MDS, also der myelo äh, dysplastischem syndrom ja. hier haben Sie noch ein paar Barbiturate, wie die Barbitursäure und das Schlafmittel Veronal, äh, oder im Gegenzug zum Aufwecken, ja, Koffein und Theobromin, ähm, äh, auch äh, wichtige ähm, Imide. Hier nochmal ein Beispiel von einem Lactam und zwar hier in Fett eingezeichnet, unser Beta-Lactam in Antibiotika wie hier dem Penicillin. Ja und natürlich können Sie dann dementsprechend hier Penicillinderivate herstellen, indem Sie hier diese R-Gruppe anders wählen. Carbonsäureamide bilden einige der stärksten chemischen Bindungen die wir überhaupt machen können zwischen Monomereinheiten. Das sehen Sie insbesondere an dem Beispiel von Kevlar. Kevlar ist ein Aramid, also ein aromatisches Polyamid, das auch mittels dieser Amid-Bindungen zusammenhält. Und diese kohlenstoff stickstoffbindung ist nicht so leicht zu knacken, eben weil sie einen Doppelbindungscharakter hat. Und da sehen Sie hier in diesen, in diesen mesomeren Grenzstrukturen, ja, das heißt, Sie können hier dieses freie Stickstoff-Elektronenpaar in diese Amidbindung verlagern. Ja, das heißt, wir wissen, das sind die mesomeren Grenzstrukturen, das heißt, die eigentliche Struktur unseres Carbonsäureamids liegt irgendwo da, da, dazwischen und diese kohlenstoff stickstoffbindung hat einen gewissen Doppelbindungscharakter. Das heißt, die Spaltung von solchen Carbonsäureamiden, die gelingt tatsächlich nur in Gegenwart von sehr, stark, äh, sehr starken Säuren oder Basen. Ja, das heißt also, ähm, hier haben Sie hier so ein Carbonsäureamid, Wasser, und äh, in Gegenwart einer starken Säure könnten Sie hier diese, diese, äh, erstes Carbonsäureamid spalten zu Ihrer Carbonsäure ja, und einem Amin, ja, was dann wahrscheinlich auch protoniert vorliegen wird. Das Ganze funktioniert auch mit sehr starken Basen. In dem Fall hätten wir einen nukleophilen Angriff unserer Base auf diesen äh, Kohlenstoff, diesen Sp2-hybridisierten Kohlenstoff hier. Sie erhielten also Ihr Carboxylat. Und ein Amin, wie eben noch mal angesprochen, ja, also die Amidbindung spielt auch bei synthetischen äh, Werkstoffen eine ganz besondere Rolle hier als unsere Aramide, also aromatische polyamide, hier haben sie auch so ein bisschen Hintergrund äh, zu den Polymeren, die wir bereits kennengelernt haben, ja, und hier zwei Beispiele von Aramiden die ja, von DuPont auch als Kevlar vermarktet werden. Ja, das heißt, Sie sehen hier immer in Blau Ihre AMID-Funktionalitäten, ja, die diese Ketten zusammenhalten. Und in diesem, in diesem Fall haben wir nicht nur Delokalisierung innerhalb der AMID-Bindung, sondern auch über das gesamte konjugierte System hinaus. Hier sind die funktionellen Gruppen an unseren Arylen jeweils in Paraposition. Ja, also hier haben sie ihr Polyparaphenylentetra-Terephthalamid und hier das ja, so also Beides aromatische Polyamide. So, dies bringt uns auch zum Ende dieser Vorlesung. Als nächstes äh, springen wir nochmal zurück ähm, zu unseren Carbonylverbindungen, also zu unseren äh, C-Doppelbindung-O-Funktionalitäten und schauen uns an denen noch ein paar weiterführende, fortgeschrittene Reaktionen an. Unter anderem äh, schauen wir uns auch an, ja, äh, wie die Friedelkrafts-Azylierung vor sich geht. Sie erinnern sich, die Friedelkraftsalkylierung haben wir uns schon mal angeschaut. Ja, in der nächsten Vorlesung beleuchten wir also den Unterschied zu der Friedelkrafts-Acylierung. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.